für den ganzen wissenschaftlichen Bereich ist. Das ist vielen Schüler und Schülerinnen überhaupt nicht bewusst. Also, also das wäre so ein konkretes Beispiel. Und wenn wir weiter hinuntergehen, ähm, auch hier natürlich dieses ähm, Hinterfragen. Ja, ich habe eh nichts zu verbergen, mir ist eh wurscht, mhm. äh, was da ist über mich. Ähm, und natürlich nach außen hin auch die obercool sind. Aber trotzdem ist es ähm, immer wieder auch äh, wichtig, so anzuschauen,